Sooo, dolly. Oh, Wo will da denn hin? Ah, da geht schon einer hin. Da gehe ich da hin. Ja. Nur weil ich die blöde Drehung gemacht habe, konnte ich nicht schnell genug. <lacht> Ah, klingt leer. Ja, ah, doch nicht. So, ich habe hier T7 im Start. So. Ja, schauen wir mal. Ist Der Ring ist weit weg. Ah. Ja, das ist kann doch nicht sein, dass hier nirgends eine Waffe rumliegt. nein. Hier ist ein Rucksack. Rucksack. Ja, natürlich. das Ja, weiß auch. ist mehr gebraucht. Oh, hier ist ein langes das Ah, nee. Also wenn irgendeiner ein Visier findet, ich würde es gern tauschen. Augen auf den neuen Killspitzenreiter. Hier bis 8er. Ich glaube, das magst du. Ich bin dich. Kann man irgendwann nur gesehen haben. Ich hab schon eine. Ja. Hier ist eine Optik für Nahdistanzen. Eine Optik für Optik? Nehme ich mal mit, dass ich irgendeine Alter, warum bin ich in einer abgebauts? Lecco nur die Munition würde ich nehmen. Ich will meine Bitlose. Hier ist eine eva Ja, die würde ich nehmen. Mir kommt's irgendwie in dem Modus-Dietal, also vor, als ob sie die Eva gebufft hätten, ey. Ehrlich? Ich fand die voll scheiße vorhin und die hatte. Alter, aber die, die, die Feuerrad mit einem liegenden Aufsatz, die ist nicht mehr feierlich, Alter. Hier ist ein 2-4er-Scope. Für Mitteldistanzen. Hm, der Ring ist ganz schön weit weg. Noch eine Minute. Hier ist auch ein 2 scope Hier ist deine Optik. So, gehen wir Richtung Kreis. Wo war das? ist hier direkt. Da ist Direkt. Komm mal gehen wir hin. Was? Da unten waren schon welche. Das sind grad grad welche. Alter, da sind gerade welche. Da unten sind welche. Gänzen, ja. Junge, er ist auch gleich ein Kreis. Mit gleich gleichen Portal gemacht. Ja, der geht durch. Wir müssen ihn direkt erschießen, bevor die es Geht hin. Hey, ehrlich, ich habe keinen einzigen Schuss getroffen. Dabei war, so, war ich so oft direkt. Da hinten ist er noch, da rennt. da jetzt. Aha. Er geht Alter, durchs Portal. Ihn hab ihn auf. einmal getroffen. Also 40er durchs Portal abgekriegt. Die warten da direkt dahinter. Aber die sind da in den Tunnel reingegangen. Seht ihr das Ende des Portals? Da würde ich einfach ja, durchgehen. Ja. Okay. Unten am Haus sind sie. Wow. Ja. Also da unten ist ja. auch einer. Ja, ist schön. Ja. Ja. Einer ist da im Haus jetzt noch. Ja, ja. Er will retzen. Alter. Freunde. Oh, einer müsste noch im Haus sein, da ist glaube ich. Ja, wegpushen hier der die Links. Oh, ich hab's. da habe ich hab ihm schön Headshot über sein Schild gegeben, Team. der Bastard. Ja. Bringt es dir nichts wie breiter, wenn du den Schuss in deinen Kaffer bekommst, du Potsau. <lacht> Alles weg, bevor ich es überhaupt sehen kann. Wie schnell du es denn du, bitteschön. Das war der Kein. Ich habe auch nichts bekommen. Ich könnte auf jeden Fall wäre Muni noch gebrauchen. Ein bisschen was kann ich dir abgeben ab 35. Ja, ich habe auch 20. Das Hier sind wir. Hier sind Hier sind wir. Hier sind wir. Hier sind wir. Hier sind wir. oben, ne? Das Hier sind wir. Hier Hier oben durch. Aber nicht in dem Loot, in dem ich geguckt hab. Und die anderen hab ich dann erst gar nicht mehr geguckt. solchen dude lappen wie euch Gucke ich in die anderen erst gar nicht rein in diesen donation layer <lacht> ich habe das gefühl dass ich nie einen schädelfalter habt man ne? ja. belastet mich hier landen welche da drüben ja kommen hier hoch high ground direkt nicht stehen bleiben Schauen wir mal. Was wird hier was? Schießt. Oh Aus Büro. Wo hast du den genockt? Da unten irgendwo. So da unten? Ja, da unten. Das so weit da unten, okay. Ich dachte, die wären dann noch bei den Häusern. da. Die Live-Hand rettest gerade? Oh die shit, ja. Oh ne. Kannst du Dinge aufstellen? Ja, so weit vorne war. Na nee, egal. Oh, ich glaube, da treffen wir irgendwie da alles, hey. Ja, komm. Okay. Ref. Powert ja, weg. Ist doch eigentlich nicht geil, wo wir gerade sind. Wenn ihr gleich schon mit Rones kommt, so. Wollen wir durch die Gasse gehen, mal ein bisschen rumprobieren. Ja. ich Jo. Die kommen jetzt aber auch recht lang, gell? Ah, ja, hier sind Kontakt. direkt hier. Eine ich unter okay, der ist da. der war alleine. Wow. Das war anscheinend der letzte dieses Squads. Hier... Oh, er ja, schwere, geil, aber richtig viel. Noch eigentlich mal auf 17. Die kommen, die kommen. Hör sie? Kommt, Oder sind die über uns? Weiß es noch nicht. Ich glaub, ja, jetzt sind die über uns. Ganz da oben? Äh, ich gehe unten, um versuche zu blockieren. Ja, oh, hey, lächerlich. Einer ist hier noch, Ja, hier ist der andere, ich komme gerade. Noch einen genockt? Ah, ja, das war aber okay. ein schöner Blank, ey. Ich glaub, ich wollte mir jetzt noch eine Maske, wenn man will. Ja, gerne. Mal besser aus Scope hier, es gibt's doch nicht. Achso, du bist gar keine Lifeline mehr. Selber heilen. So eine oh, Scheiße. Gesehen, hat. <lacht> hat jemand was zum heilen? Hä? Hat jemand was zum heilen? Ich hab ich nichts so mehr. Ähm, zum medkit. Hier ist dein medikit. Das nehme ich. So und meine medikit braucht noch. Naja das erstmal irgendwo hin positionieren bevor du die machst. höre was. Rechts von mir. Glaub ich. Mr. Kai. Glaub ich. <lacht> ja? Doch, doch, da. Ja, hinter uns ist aber glaube ich auch was gelandet, Mauer irgendwo. Ja, sonst kommt erstmal hier zum Haus einfach. Da unten am Haus rennt einer, kommt zu eurer Tür rein da. Hat einen Hit. Und noch mehr. An der Seite irgendwo. Lade nach! Ich habe einen Gegner erledigt. Ich muss zusammenflicken. Wenn also man noch einen Haufen Schlau-Munik bringt... Äh, hätte ich... Äh, hätte ich noch. irgendwo zu draußen Noch ein Körperschild, falls jemand braucht... Ja. Den Aufsatz nicht... Ist noch ja. ein Wettkit, das ich nicht tragen kann und spritzen muss. Ja, würde ich nehmen. Würde ja, ich alles nehmen. Und auch den Aufsatz. Mit dem Helm auch noch nicht weit weg, Aber das. einfach hier unten langlaufen und uns einfach eine gute Pose suchen, die fighten lassen. 30 äh, Sekunden musst du. Wir können uns irgendwo eine chillige, chillige Spot in Relais suchen. Habt ihr? Achtung Leute, okay. der Ring ist nicht mehr ah, okay. weit. Wir haben noch 30 Sekunden. Äh, die Richtung bestimmt. Okay. Nur noch zwei feindliche Squads, ich liebe es. Okay, die holen wir uns. Erfolg mir der irgendwie überhaupt nichts. Vermögen, was? Wir sind schon im nächsten. Ich rieche den Sieg. Wir will mal eine Seilrutsche benutzen? Ich zum Beispiel. Wir müssen doch nicht gehen. Äh, Rudi. Äh. <lacht> ja, da oben. <lacht> Wo die Typen drüber nicht, hier standen. Ja. Drei. Wo? Ja, die Gegner mich. Links. Ah, das ist ja ein ganz schlechter Platz, ey. Kannst dich halt echt kaum irgendwo verschanzen? So, wir deine Ult aufstellen, Vielleicht hier? Werfe eine Granate? eine Granate? Ah, hier, ist eine Granade Oh oh oh oh oh oh, Alter. Junge, äh. Ja, ich sage hier ist ein ganz schlechter Ort. Ich war überhaupt nicht bloß. Und wir müssen aber auch darüber rotieren, gell? Okay, In die Richtung. Ja, das mal noch fertig heilen. Ich habe jetzt gleich eine Siblein. Ja, mach die dann da drüben auf die Häuser. <lacht> mhm. Alter wir Wir nutzen den Lowground hier einfach. Absolut. Ja. Komm, wir, wir, wir mooten jetzt, die sind am Python. Würde ich auch vorschlagen. Keine Ahnung, wo die zwei Teams gerade sind. Und dann mach schnellst du die hoch zur. hier die große Runde rum genau. und laufen dann da hoch. Ich habe einen Feind gesichtet. Okay. Da oben, irgendwo. Was? So was von? So, wo haben wir die? Okay. Das andere Team ist da in dem Haus. Ah, hier steht ja einer. Alter, what the fuck? Einer down? So, also hier ist das andere Team. Ja, nice. Auf dem Dach hinten dran ist noch einer. Oh oh oh. Ne, du hast noch keine Röte. Da ist noch einer. Ja, in dem Haus hier drin. Der hat gerade Stress mit einem anderen, vom anderen Team, im Haus. Das ist ein live. Unten, in dem Haus, ist noch einer. Da hat einer drinnen hier. Ja, da am Fenster war er oh. gerade. Eine, eine Rev. Ein den den habe ich gerade hier auf der Treppe gesehen. Ja, da müsste auch einer drin sein. Jetzt sind da echt immer noch zwei Teams, aber jetzt ich, wieder ich okay. zwei Einzelne, oder? Das ist eine ja, oben auf dem Dach. Ja. Kontakt mit e tot. War dumm. Okay, also jetzt ist hier noch einer allein drin, glaube ich. ich ich jetzt ziehen. Oh, schön. Sehr äh, schön. steht fest. Ich glaube, ich habe so ziemlich gar nichts gemacht. Ihr seid die Apex Champions. Das wird eine Fans, ey. Einer ah, war kurz da. So wird abgehauen, weil sie ihm glaube ich zu langweilig war. <lacht> <lacht> die müsstest du halt auf die guten Spieler halt umswitchen können, ja. ja wenn ich welche finden würde. Das wäre eigentlich geil, wenn die Leute das machen könnten, wenn sie irgendwelche Streams gucken und hätte zwischen allen drei Leuten und hier zu switchen. Ja. Mann, Ach, Scheiß auf die Aufgabe. Ja, oh, sind mal keine Champions. Das geht so nicht. Das müssen wir sofort wieder ändern. Da drüben könnte es lustig werden. Ja. Da ah, drüben ist eine geschlossene Tür. Na schön, keine Waffen. Friedenstifter. Ich streife den Weiter. Lade nach. Hier unten kommt einer, ich komm zu dir, okay? Okay, und hier oben drin. Oh die shit, Alters mit schaffen. Jetzt. Ja, nein. No. Ich höre keinen, ich sehe keinen. Hier? Aber mit Peacekeeper. Wir haben leider einen keeper Wir haben einen ersten Burgköder, komm mal Wir haben die nach hinten ab. Wir haben die echt ab. Was nicht, ja, wenn ja. du die da hinten gesehen hast? Oh, Junge, hab ich den weggeholt, Alter. Im Wiederbindungspunkt steht einer. einen dicken Headshot gekriegt. Ich bin hier in der Ecke, ich kann hier nicht weg. Das sind zwei. Er ist ja oder? da. Sehr schön. Das war der letzte von diesem Squad. Alleine, alleine, ist so, nein, nein, nein, ein Friedensstifter. Hier ist ein Schrotflintenpaket. Stufe 2 lohnt sich für dich auf jeden Fall auch, immer so ein so ein Ding mitzunehmen, Kai. Ne, dann kannst du dein Kudo ist ja damit immer direkt abgeschlossen, ne? Ja. Oder ist es nicht so? Ja. So, so? Glaub, das, das? gehört glaube, das gehört passiv dazu, dass du, wenn, du, wenn du das Ding aktivierst, hast du dann direkt deine Ulti ready hast. 55 Das steht's in der Beschreibung. Ja, Nehm mal, schloss das jetzt mal bis ist eh bei neu, Gehen wir da hoch, oder? hier ich gucke gerade nochmal unten, ich habe wieder 0 Mun ist aber schon gelootet. Hier oben. Ja, dann kommt er wieder runter. Dann hast du lieber hier unten die Häuser looten. Ist die noch drin Im Haus? Ja, das gefällt euch auch. Ja, da. Wo sind die genau? Ich komm mal ja drin im Haus. Kommen wir bei hinten rein? Habt ihr sie vorne im Griff? Eingelockt? Alter, wie Ja, ja, krass, ey. Der gesamte Squad wurde abgeschaltet. Ah, ich will Gravern. Ah, Komm, ich spiele okay. einfach Craver Longbow, das ist eigentlich gar kein Problem, der war auch schon eine Sitzgeber. Ja, warte, machen wir oh, das jetzt. Oh, was du jetzt denn machen? Ah, was soll denn? Ne, goldene Longbow, scheiße. Dieses blöde Scope. Die wäre so geil, wenn die nicht das blöde Scope hätte. Okay, machen wir mal das Ding hier. Ist so schade, dass da keine Craber drin sein kann. Ich habe da noch nicht so unfähig wie Das was. Gut. Ja, was ist jetzt unser Plan? Wo wir einfach hier unten gehen oder ist auch das, ist ein ich hätte das irgendwo in der Nähe waren Schüsse. Ich, ich hab mal geguckt, gehabt, wo die sind. Ich? Ja. Das ich schon unten. Auch wieder doppel oh, ich hätte jetzt noch so harte rollen in dem Spiel, dass ich jetzt die Craymond irgendwo auf Aber egal. Hier ist ein Sturzmittelverschluss. Hier, Hier ist ein Optik. Der Scharfschütze. Hier ist ein Körperschild. Stufe 1. Oh, ich habe hier einen goldenen Laufstab, das hatte, Ich ich dort festgestellt. Keine Ahnung, wo ich den aufgesammelt habe. allerdings. Schweres Stufe 3. Hm, die brauche ich. Wollen wir mal hier gucken gehen? Ich hasse den Weg, aber können wir ruhig. Ja, aber nur mal kurz gucken, ob was hier am Markt oben ist. Ansonsten gehen wir wieder runter. Wo er wo hier rüber gehen oder so? Da oben, was? ja, oh ja da oben hüpft einer auf oh, Knochen rum. Oh, bleib einmal still stehen, bitte. Jetzt hüpft er zupft da runter. Da Ah, da unten sind auch noch welche. Einer ist darüber. Oh, von der Seite irgendwo. Ah, dann runter. Das tot? Ach komm, lass mal zurück in die Höhle gehen einfach. Ja, würde ich auch sagen. Holen so, uns jetzt die von der Seite. Im Eingang vorbeigelaufen, ich bin so blind. Oh, ich auch. Wir sind schon im Ring. Dann laufe ich mal zum Spaß im Kreis. Kontakt mit Sie. Oh Mann, ey. Alter hm. was? Der oben hat kein Schild gut. mehr. Jetzt aber, meine Fresse, ey. Oben in der Ecke muss irgendwo einer sein. Hinter der Kiste vermute ich mal. Oh, das kann, oder? Ja, wenn ich eine hätte, hätte ich's gemacht. Muss mich sowas von tot. Das war ein zweites Team hier. So. Alter, wie ich nicht hitten kann, Mann. Jetzt aber, okay. Oh, jetzt geht der Schuss leer, ey. Ah, er wäre tot gewesen. Ah, hier. Direkt. Oh. Ah. Oben auf dem Berg. Ja, oben ja. auf dem Berg ist auch einer. Achtung. Ja. Oben einer. Okay, noch einer. Der Hammer. Der hier links. Okay. okay. Ja, okay. Nee, auch, ne, machst du mit 4 Schuss für mich auch nicht. Oh, was mach ich denn hier? Hatte da noch jemand eine Craver mit ein bisschen Munition? Ne. Kann ja. man dein Schild noch aufbauen? Jo, ja. kann ja. doch nicht. Ich noch einen Präzisions-Joke. Alter, einer entzieht. Ich eine habe so viele Schüsse in Millimeter an den Leuten vorbeigesetzt, Alter. Gegner. Traurig. Ist da irgendwo noch ein Joke drin? Ja. Das ist Gott. Hier, ja. ne, du bist was. Kein Joke. Oh, nur noch zwei Teams. Nee, ein Team. Ja, ja, stimmt, eins. Äh, okay, so, uns mal ein bisschen, ja, wollen wir hier die die Höhle wieder abriegeln einfach? Komm, und hol dir dein Geburtstagsgeschenk. Town das lieber hier, die ist viel einfacher zu verteidigen hier. Einen Zaun. Um. Hier ist eine massive Schrottflinte. Ja. Ich guck nach unten. Dann, Ring schließt sich. Wir sind schon im Ring? Verdammt! Die Bewegung hätte mir gut getan. Die Zone ist auch noch so riesig ey, dafür, dass nur noch so wenig Teams da sind. In der Tat. Können jetzt halt überall hocken. Vielleicht ist da noch einer oder zwei. Aber die Endzone ist bestimmt wieder hier. Hundertprozentig. Ja, okay, also bei mir ist das Gebiet jetzt mal ein bisschen kleiner geworden. Also wenn sind sie hier irgendwo in einem Haus und ja. sie in meiner Richtung sind... Dann, sind doch hier. Dann gehen wir doch hier zu dem Teil der Höhle. Also sind doch hier, glaube ich. Du hast gehört, oder? Nehmen wir jetzt vielleicht vorne weg. Wo ist die hin? Mhm. Vielleicht läuft sie auch nochmal mal außen rum. Sie uns jetzt irgendwann nicht verarschen lassen. Ich guck mal hinten ein bisschen auf. Oh. Ich verstehe, dass das so los ist. Die war auf jeden Fall. Ich hab bloß eh ja, nicht gesehen. Die ist nur abgeholt. Trotzdem vorsichtig, dass doch mehrere sind, die nur vorausgelaufen ist. Weil sie schnell wieder abhauen kann. Ja, ich höre sie hier bei mir, glaube ich. Ja, auf dem markt 2. Sehe ich. Ah! Angst. <lacht> oh ja, meine Angst ist absolut berechtigt. ne? Hm? Ja. Ja, das geht aber nur noch 3 Schuss, das ist ja meine. Willst du hier deine Ulti aufstellen? Ich guck mal trotzdem noch ein bisschen hinten, nicht dass er doch noch ja, einer rumschleicht. Ah, ich glaube ich wollte den. Da hast du dir die Körper gerade genommen? Nee, ne? Ja. Dann nehme ich mir die jetzt nochmal. Hat ja, ein Portal da oben. Ja, dann gucke ich weiterhin hier hinten. Oh, was, er hat's überlebt, 145? Hm, hat hab er 150. Ja, 145 habe ich gemacht. Okay, also hier hinten ist jetzt äh, ein bisschen ist noch offen. <lacht> Ui. Okay. Ich komm zu euch. Ich bin durch das Guck mal auf jeden Fall hier, Rucki. Ja. Ja, wenn ich doch auch mal was treffen würde. Rev genockt. Schön. GG! GG! GG! GG! Oh, genau 3 Kills. Ich brauchte für einen Blumen Octane. Sehr schön. Naja, <lacht> bloß nicht zu viel machen. Also. Jetzt müsste ich eigentlich mit dem Pathfinder noch einen Finisher machen, aber als Daily. Aber in dem Modus. Level 100 Ein Schwarzpulver bricht nach Sieg. kommt schon, vor uns liegt Arbeit. Sehr weise diese Läufe, sehr weise. Ja. Eine Spule erzeugt 1,2 Millionen Volt. Gucken wir, Champion ist. Ja wie, wer sonst was? <lacht> Natürlich. Mich steig wundern, wenn es so wär. Nicht so wäre Le Jean Masté. Da hinten, Big Boy noch. Ach komm, wir bleiben einfach drin. Bereit machen, wir entscheiden können, wo wir hin sollen. Sieht hier das nach morgen aus? Keine Ahnung, wo er hin will. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Na toll, der will sicher, wer ja, hat da Der Ring, -Countdown. der Ring ist nicht in der Nähe. Beheilung. War ich jetzt irgendwo Gegner? Das ist hier drin auch nicht? Achso, weil irgendjemand den Gegner gepinkt lange. hatte. Ja, ich da. stopp Ein paar Paranoia-Stiften. Mhm. Okay. Ja, wo wollen wir hin? Wir hier draußen, wir müssen noch looten. Schauen wir mal, was es da so gibt. Wäre ja, ein gutes Upgrade für meine Mosambik. Richtung Zone, oder? Durch die Höhle? Ja, genau, Hier oben ist ein goldenes Ding. Ein goldenes Ding. Ist so, eine goldene Kiste. Schwer mehr? Irgendwas anständiges. Ah, der Helm wäre nicht verkehrt. Und auch das wäre nicht verkehrt. Das könnte ich brauchen. Hört mal, der Ring schließt sich. Die will ich nicht. Die haben wir schon. Will nicht, habe ich gesagt. 45 Sekunden. Bring es nicht in der Nähe. Bewegung, Leute. Bestimmt. Neuer Killspitzenreiter. Schön hm? weitermachen, aber aufpassen. Cool. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Sturzfrei. Ähm, ach, ich hab's nicht gehört, von. als ich gesagt habe, dass ich das Magazin mitbringen sollte. Ich glaube, da war ich auch immer gut. Was? Was für ein Magazin? Egal. Das schwere Magazin, was eben jemand gepinkt hat. Ja, das habe ich... Hier wäre aber noch ein, ein blaues, aber irgendwie kann ich es nicht mitnehmen. Ja, ist egal. Warum kann ich denn das nicht mitnehmen? So kann ich das nicht einfach mitnehmen? Fuck, das Spiel wieder komplett ab. Scheiße. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. noch, kein, gar keine gesehen, ne? Nö. Ah, Weder gesehen, noch gehört. Ja, jetzt halt noch Komm, wir wieder. hier oben Wurde rein. In der ja, was hier denn, Alter? Ja. Ja, genau. Ein bisschen von Mama noch, ne? oh, nee, so der, der Typ, der stammt sich Wir mit Ich sehe einen Gegner. Zwei Mann. Da Stecken sich halt im Wald. Die sind, glaube ich, auch weg. Ich komm mal wieder zurück zu euch. Ja, Oder wir kommen zu dir. Wird mir fast besser gefallen. Ja, dann klatsch. Ich glaube, sie sind hier drin. Ja, da hat gerade halt jemand einen Roboter vorbei drüber. <lacht> Irgendwas hat auf mich geschossen. Hier drin kommt der eine entgegen. Ich Einer kommt, glaube ich, gleich hier, ne? oder? Du bist ja Ist oben drauf? Weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Noch einer? Ja, doch. Hinter mir? Hab also ein Team Mama. Ist das jetzt? Nee, das ist jetzt meine die jetzt kommt. Ja. Drücken ist einer. Kriegt von meiner Ulti ab zweimal, dreimal. Da drüben irgendwo rum. Oh Mann ey, Ticken über den Kopf geschossen, das geht mir so auf die Nerven. Das ist glaube ich nicht das einzige Team hier. Eingenockt. Okay, Granaten und schmeißt rein. Hier oben drüber. Von unten hinter mir schießt was auch Und da, da, da, da hinten? Da hinten schießt was. Oh hey, das gibt's ja wohl nicht. Wie krass schießen die denn von der Entfernung? Zwei Treffer, 105 Schaden, ey. hier in die Ecke. Ausbringend, äh, der hat keine Schrotmunition. Hat der Schrotmonie? Ich hole dir von mir. Was war das, deine? Nee, wenn nicht, hol dir von mir, sage ich. Also da drüben auf der anderen Seite sind welche. Ja. Achtung. Erstmal das Ding holen. Links, weiter links die waren, waren die... Naja, die. Na ja, die waren hier irgendwo. Genau. Ja, hier Aber der eine, hey, der... Oben, der eine hat 2000 Kills gehabt, der hat jeden Schuss bei mir getroffen. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, während ich gerannt bin. Hm, schwierig, da hinten im Wald könnte er mich holen. Aber oh, da werden die jetzt auch hingehen. Weil hier jetzt auch noch gut Loot, den ich vielleicht noch holen könnte. Ja. Da hinten rennt einer im Wald, direkt auf 10, 15. Links oder was? Auf 15 ist einer gerannt. Ja, komm, wir gehen einfach mal Aschen und holen ihn da wieder. Da, da landet jetzt auch gerade ein Luftschiff, vielleicht ist da sogar noch eine Waffe drauf oder so. nicht umgelootet oh, sehr geil das was geht der hier. letzte squad ja. Ja, also da im wald sind die hier ist ein longbow da oben den kommen den? sie oben kommen sie Kai bei dir hinter dir hinter dir Kai kommt hier komm hier direkt zu mir Kai wir rennen hier in die Richtung da oben ist er irgendwo... Ist hier irgendwo eine Waffe für mich? Habt ihr was gesehen? Oh, der Longbow, nice. Und wir gehen erstmal bis Also, kannst du die Longbow holen? Ja. Mit... 14 Schuss. Beispiel jetzt erstmal hier hinten. Gesichtet! Leg einen Zahn zu! Welche Waffe? Wo sind die denn? Komm, wir move'n hier rum. und uns die gute Position im Relais. Hier meine Spritze für mich. Ich wollte hochhalten. Ich kann das eine Drohne stellen. Und das wieder hoch. Ich stelle nur irgendetwas als Ding so. Also, ich weiß nicht, bis jetzt habe ich nur einen gesehen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich denk mal, die kommen über rechts. aber hier links hin. Aber hier gucke ich hin. Da oben werden schwer, mein Goldener. Also hier guck da hinten, ich guck hier. Wow, wow, wow, alter! Keine Ahnung was?! Der, war, der ist hier, Mann. Wie kommt der da hin? Ich bin hier hinter der Kiste safe, wenn einer schießen kann und einer retten kann. Ich sehe den Typ hinter dem Wasserfall nicht. Aber ich, also ich bin hier wie gesagt safe. Ich verstehe auch nicht, wie der uns sehen kann durch den blöden Wasserfall durch. Ja, ah ne, da ist er. Da am Rand. Da ist er. Oh, was? Hier unten sieht er mich? Willst du mich verarschen? Hey, das, das ist komplett lächerlich. Der kann ja, mich der da kann gar, nicht gar nicht sehen. Als der mich vorhin da schon die zweimal gehitelt hat, ist bestimmt wieder der Tipp mit den 2000 Kills. Jetzt zieh mich mal kurz hier ins Haus. Oh, nee. Komplett lächerlich. Was hast du geputzt, Leon? Alter. Did I kill her? Ja. Bei dem Typ stimmt irgendwas nicht. Es kann echt nicht sein, dass der uns da durch diesen Wasserfall sieht. Da unten ist er. Direkt da. da. Naja, mit, äh, mit einem Digital Thread geht das schon, oder nicht? Äh, wahrscheinlich. Also da hinterm Baum ja. hockt da. Drei Stück sind's. Ich, mich. Wurde gesichtet. ich hab dummerweise überhaupt nichts zum Heilen. Und sie sind zu zweit. Ja. Ich werde Kai wahrscheinlich gleich pushen. Wenn wir schlau sind. Keine Ahnung wo ist es ist Ja doch da oben hinter dem Baum, hocken sie noch zu zweit. Ja, und jetzt haben sie auch noch zu Unglück. Ja, schießen wir da auf mich. Also einer Schild auf jeden Fall. Einer ist ein bisschen bei der rechts rüber irgendwo da, glaube ich. Der andere ist noch links beim Baum. Müsste über die bleiben rüber. Eine Minute, der Ring ist in der Nähe. Versuch die zu hinterlaufen. Ich bin unten drin ausgemacht. Ich bin hier beim und hinter welchem Haus? Hier bei mir, vor mir. Auch, Im Haus. Gehen wir doch Ja. Okay. Achso, ich habe nur noch. Na gut, ich hab, hätte nur noch Spritzen. Das hat keiner gesehen. Na, ich habe zwei Zuschauer. Was ist das? Ein Gekämpe hier. Ja, ich bin hier ganz oben im Haus. Die bunkern sich da mit ihrem Kostig ein. Ja, ich würde die halt gerne im Auge behalten. Was? Oh, Scheiße. Und so, dahinter der Tür steht einer. Ja, ist die Tür denn nicht gerade aufgegangen? Links ist, die Tür, ist die, die Tür offen, ich weiß nicht. Die rechts ist nicht aufgegangen. Da links war gerade der Pathfinder. Hast du gesehen, Ne. Hinter der Kiste da, genau. Da war der gerade da ich sehe, Ja, guckt immer wieder aus der Tür raus. 72er. Der andere steht hier direkt hinter der Tür. Du hältst den Pferd in deinem Auge, ich wohne mir den. Oh, fuck Gerade wo ich auf die. Oh Mann. Steht da die ganze Zeit nur dumm rum und macht nix und gerade in dem Moment, wo ich auf die Granate wechsle und ihn mir holen will. Hm, solche Wechsel. Oh nice. Junge, Kai ist äh, krasser Motherfucker, ey. Sehr schön. Ja, kann man jetzt mal ja sagen, warum das jetzt nur noch zwei waren? Ihr seid die Apex Champions. Da waren die ganze Zeit nur zwei. Man, also ich hab nur zwei gesehen immer. Ich würde jetzt ja zwei, drei. zwei. Das Gas tut ihn einfach gar nicht. Wie Hauptsache gleich mal dick investiert. Ich bin da, alle ein bisschen blei in die Heide zu jagen. Ich darf vorstellen, euer Champion. Bereit machen, so, wo wollen wir denn hin? Seine gute Landezone, so ja, da Ach so, ich habe mich schon gefragt, warum du nicht antwortest. Ach, meine generelle Ignoranz, ja, ich dachte, oder ich dachte, du hast mal wieder dein Mikrofon gemutet und merkst nicht. Ich spiele jetzt schon seit heute Mittag. Da ja. haben keine Legs, ey. Äh, vielleicht die es aussprechen sollen. Aber... <lacht> Zack und los geht's. In diesem Moment fängt es an zu lecken. Rucksack. Stufe 2. Der nächste Ring ist nicht in der Nähe. Das könnte ich brauchen. Okay, also beim Forschungszentrum wird wieder geballert. Die da dem wir wollen. Würde mich schwer wundern, wenn da nicht geballert wird. Longbow. Mit der Schädelspalte anpassung holst du jeden von den Füßen. Ja. Nee. ja hast du die gerade da hingelegt oder lag die da? Ich habe die da hingelegt. Ich dachte schon. Ne. Ich hab am Anfang gleich zwei Stück gehabt. Hier oben looten und dann können wir Richtung Labors laufen. Vielleicht noch ein zwei Kills. Ja. Nehmen. Also wollen, wollen wir nicht noch hier oben schnell looten? Ach so, ja. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, welcher ich du, du bist. Ich gehe mal in die Richtung. Ich, es ist ja auch schnell gelootet hier. Vielleicht gibt es da was, was ich auch will. Ja, ich soll die Muni, die ich brauche, ist schon mal gut. Alter, ich hasse es immer hier hoch zu klettern und kacke hin. mal. Der Ring in einer Wir sind nicht dicht dran. Okay, Schon eine Weile weg. Höhen. Lachen, Stufe wo liegt denn der da? hat sich der denn hat schon geholt? Okay. Schwere? Äh wie? Was? Ob ich du schwere ja, Munition brauchst? Ähm... Ich hab 750. Okay. Ich 90. Es geht los! Der Ring bewegt sich! Bin ja schon gelootet. Raus, ne? oh, ist ja, ja, ja. Oh. in die Richtung weiß nicht, wo nein, der nein, zweite nein. ist. Der zweite ist auch da. Ja, Na, dann lass ihn nach links gehen, würde ich sagen. Wenn ich durch? Ich, wo der jetzt hin ist. Wo ist denn unser Maid eigentlich hin? Ach, der fliegt jetzt auch, okay. Neuer Kilpitzenreiter, Augen offen halten! Wahrscheinlich ist er hier rechts im Bunker. was ist aber auch im Bunker. Hier ist eine geschlossene Tür. Ja, ja, die sind hier hinten. Jetzt gerade die Treppe hoch. Ja, ist halt ist scheiße da, die Treppe hinterher, ja. Noch haben wir Zeit, um außen rum zu gehen. Ich glaube, sie hat es nicht gerafft. <lacht> hey, nee, sie es nicht gerafft, Konto. Das Veraffen, ne? Würde <lacht> ich ganz nice oben an der Treppe warten. Alles also Okay. Oh, noch mehr Granaten. Alter, nicht Granaten. Ja. Oh mein Mann. Meiner noch? Ja. Was das? Er muss noch leben. Ah oh, ja, er hat den letzten, oder? Nee, doch nicht. Ja, hat nur gefinisht. Oh Scheiße, die Zone kommt. Okay, irgendwo explodiert schon wieder. Irgendwo unter uns, oder? Gefühl, der hat versucht, hier Granaten hochzuwerfen und sich nicht gerafft. Da unten da. Also noch zwei. Das ist mein Airstrike. Ja. Also einer ist noch da unten, geil. Und wo ich gepingt habe, ist noch einer. Zwei. Hier runter. ich geb dir Deckung. Okay, da ist er noch. Ah, oh, beide mit einem Shot gekillt. <lacht> ah, wir werden gesniped. Ach, von da oben, oder? Ja. Kannst du smoken hier? Ja. Ich mache ne. gleich ich Eine Heildrohne, falls nötig. Hast du zu Schildzellen zufälligerweise? Ähm, eine. Sich. Nicht ergeben. Warte, ich ja. guck grad nochmal hier unten. Ah, hier kannst du ja ne leere Rüstung hinbeginn holen. Oh. Oh. Oh. Oh machen. Ja, also, du müsst ja hier... Weim also, sollten wir mal das Vokal machen, äh. gehen wir denn jetzt hin? Oh, hey, die sehen mich hier im Smoke drin. Wollen die mich verarschen? Ja, ich krieg's nicht hin. Das ist komplett offenes Feld, wo wir hier stehen. Na, soll ich denn bei noch. Ne, deins ist ja noch weiter hinten. Ja, ich glaube die gucken nicht mehr. Ah, das zeigt schon ganz schön viel, ja. Oh ja, ich glaube das überlebe ich nicht. Drei wieder punkte gibt's noch. Die liegen halt komplett scheiße. Der hier links im Wasser wäre perfekt, aber... Ja. Ja. Den und die hatten dann direkt oben drüber. Am besten ich gehe nach Schädelstadt, oder? Ja. Das muss mich ja ganz schön beeilen, aber ja mal los. Scheiße auf den Turm. Da brauch Leben. Gut, Wasseraufbereitung verhalten sie schon. ist schon mal gut. Oh, das wird ganz schön knapp. Wenn es geht mit der Supplein schneller? Wahrscheinlich, oder? Ja, ja mhm. doch. weiß nicht. Und hier können wir dann noch kurz looten gehen. Ich nehme dann gleich die zwei Kisten. Ja. Alter Mach. Erstmal schön oben drauf gesetzt. Okay. Und Longboard, beides hier. Schnapp ich mir beides. Weiß auf den Tipp. <lacht> ah, Longboard dran. Ob doch der Desktop vor mir. Oh. oh, hier unten sind Dude Boxen. 2-3. Angst. King's ja gar nicht. <lacht> Ist, äh, jetzt keine goldene Peacekeeper mehr drinnen, aber... Alter. Hat er jetzt alle, alle die Schildzellen gelootet und... Oh Mann, äh. Wart, komm, ich geb die... Achso, ich hab die nicht mehr. <lacht> Ach, hier ist noch mal drin und du auch nicht voll. Zieht sie zu dir. Das ist ja direkt geschoben. Na gut, reicht noch. Letzter Sport. Ja. Na dann, gute Voraussetzungen. Also, auf den Addon sieht es gar nicht schlecht aus. Mal kurz gucken, ob hier vielleicht ein Schädelspalter ist. Nee, ist ein -Tag dran ist. Ne, ist ein goldener Triple Take dran. Ja, noch weiß. Nice. Die wäre natürlich vielleicht auch nice, aber halt bestimmt auch ein Scheiß Scope. Der Ring ist in einer Also ich werde diesen auf Aufwasseraufbereitung. Oh. So. Ja ja klar. Da oben. Hier ist ein Laufstabilisator. Ein zwei. Ja, vielleicht geht's da lang was Gutes. Der Ring ist nicht weit weg. Das Haus hier können wir noch. Vielleicht haben wir ja großes Glück ja, und so ein Glück. Ich sehe sie dann nicht oben drauf. Ich hätte gedacht, dass sie oben drauf sind. Ah, da kommt ja ein weiterer Package. Gegner, da ja, oh, da rennt, und rennt rüber. Alles Ja, da rennt sie gerade. unser Mate schießt halt. Bleibt halt stehen und schießt erstmal. Ich glaube, von der Tür aus kommt man hoch, oder? Ja. So, Wir sind im nächsten Ring. Wo, wo, rüber. Einer hat... Oh, Hunderter. ist da und da ist einer. Alter, also wenn du jetzt anfängst, dein scheiß Ding zu pingen, ne? Boah. So, einer ist immer noch da. Und dann zwei sind, glaube ich, hinten, oder? Ein Portal gemacht, ja. Hast du schwere Moon? Ich habe nur noch 10 Schuss. Oh, oh, oh, oh, oh. Unter Was uns ist einer, kommt? im Haus, und hoch. Direkt unter uns ist. Der Ref ist eben schon hier hochgeklettert. Da unten kommt einer. habe ich? Muss mich heilen. Ich hoffe, dass er nicht hochkommen. Nice. Nice. Nice. Und der El Tongo war auch dabei. Was ist? Der El Tongo war auch dabei. Der El Tongo, <lacht> ja, ja. Das wollte ich auch sagen. <lacht>